Mikrofon, Frau Steckelmeier. Danke sehr. <lacht> Waren zu viele Knöpfe auf einmal. <lacht> Danke sehr. Ich darf Sie herzlich willkommen heißen im Namen von e-Education bei der diesjährigen Fachtagung. Herzlich willkommen auch an Herrn Benjamin Branditsch von der Wiener AG Office Management und Angewandte Informatik, der uns über die Ergebnisse zum Thema Office 4.0 zeitgemäßes Office Management informieren wird. Fragen bitte ich Sie in den Chat zu posten. Es wird nach den Ausführungen von Herrn Branditsch noch Zeit geben, um sie zu beantworten. Ich wünsche Ihnen einen interessanten Vortrag und darf gleich an Herrn Branditsch übergeben. Vielen Dank, Frau Stecklmeier. Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich, heute am Nachmittag mit Ihnen gemeinsam hier bei dieser Fachtagung zu sein. Ich freue mich auch, den einen oder anderen bekannten Namen zu sehen. Hallo noch einmal an alle. Ich werde gleich meine Präsentation freigeben. So. Ich werde heute in den nächsten 20 bis 25 Minuten über Office 4.0 sprechen, zeitgemäßes Office-Management. Vielleicht, vielleicht verstehen Sie schon etwas unter 4.0 oder haben schon Vorerfahrungen zu 4.0. Mein Bereich ist das Office-Management und die angewandte Informatik. Und ich möchte mit diesem Vortrag zeigen, welche Studien es zu diesem Thema gibt, also zu zeitgemäßen Office-Management der vierten industriellen Revolution und wo wir vielleicht Zukunftsperspektiven haben. Mein Name ist Benjamin Branditsch und ich unterrichte an einer Handelsakademie im dritten Wiener Gemeindebezirk. Bin Wiener AG-Leiter, aber primär natürlich Lehrer für den Gegenstand Office Management und angewandte Informatik und sehe meinen speziellen Betrieb also auch in diesen, diesem Bereich. Ich werde zuallererst mit dem Büro der Zukunft starten, also mit den Ergebnissen einer Studie, wie das Büro in Zukunft aussehen könnte. Dann werden wir ein wenig kritisch das 4.0 äh, hinterfragen, nämlich die vierte industrielle Revolution, wie sie halt in Verbindung mit dem Büro stehen, wie welche negativen Auswirkungen oder positive Auswirkungen die vierte industrielle Revolution auf das Büro hat. Wie wird sich das Büro verändern? Und was heißt das natürlich für unsere Schülerinnen und Schüler, die wir in berufsbildenden Schulen beispielsweise ausbilden? Der dritte Punkt ist das Kernstück meines Vortrags, die Empfehlungen für den Unterricht. Und zu guter Letzt ein kleiner Ausblick. Wir wissen, wie ein typisches Büro aussieht. Wir stellen uns darunter vor, dass es ein offener, heller Raum ist, wo man sich wohlfühlt, wo wir gerne sein wollen. Und trotz schlechter, guter, mittelmäßiger Arbeitsbedingungen vielleicht auch gute und nette Kolleginnen und Kollegen haben. Und äh, das ist auch das Ergebnis einer, einer Studie. Es wird immer am Ende dann äh, die, der Name der Studie aufgeführt. Wir wollen natürlich, dass wir unsere Räumlichkeiten, unseren, unseren Arbeitsplatz individuell einrichten können, dass wir uns mit, mit schönen, schönen, ähm, schönen Arbeitsunternehmen versehen. Wir wollen natürlich so eine Startup-Atmosphäre, also so etwas Innovatives, wir wollen etwas Zeitgemäßes haben, das ist alles in uns drinnen und selbst ähm, bei denjenigen Kolleginnen und Kollegen, die jetzt sage ich mal so alt eingesessen sind, wenn ein frischer Wind dazukommt, dann wird das zumeist äh, immer positiv angenommen und das zeigen auch bisherige Untersuchungen. Natürlich äh, gibt es auch äh, Menschen, die gerne in äh, Massenbüros arbeiten und die lauten Vorwerk, äh, Teil des lauten Fuhrwerks sein wollen. Das aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist alles auf die Ästhetik bezogen. Und die Ästhetik ist uns jetzt in diesem ersten Schritt nicht so wichtig, zumindest nicht für den ersten Augenblick, sondern wir wollen wissen, was macht das Büro der Zukunft für uns, Lehrerinnen und Lehrer oder Lehrende, in diesem Fall am heutigen Nachmittag, zukunftsreich. Das heißt, worauf müssen wir unsere, unsere Absolventinnen und Absolventen vorbereiten, damit sie in einem Zukunft, Büro der Zukunft Platz haben. Zum einen die permanente Abhängigkeit oder Unabhängigkeit. Durch die jetzige Corona-Situation, glaube ich, können Sie schon alle implementieren, was ich damit meine. Also man ist irgendwie immer erreichbar. Früher konnten wir einen 9-to-7-Job oder 9-to-5-Job wir das klar abgrenzen. Jetzt geht das natürlich immer weniger und weniger, wenn auf einmal ein WhatsApp-Anruf kommt, eine Zoom-Einladung etc. Wir wollen arbeiten, wo ich will, wann ich will und wie ich will. Also wenn es sein muss, auch auf der Couch mit dem Laptop. Und das Primäre ist natürlich das crossmediale Arbeiten, also mit dem Handy, mit dem Tablet, mit dem Notebook, mit, mit dem Headset, mit dem Handy, also verschiedene Einsätze, Einsatzgeräte, die hier zum Arbeiten kommen. Früher hat man gesagt, das typische Arbeitsgerät ist natürlich äh, der PC. Auch das ist langsam zu hinterfragen. In welchen Stellenwert hat das crossmediale Arbeiten für uns? Natürlich kommen immer die technischen Schwierigkeiten für mich. Also ich wünsche mir natürlich einen technischen Support als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem zukunftsfähigen ähm, Büro. Das bekomme ich entweder von meinem Chef, und meiner Chefin zu, äh, zur Verfügung gestellt oder ich muss mich halt selbst darum kümmern dass mich Kolleginnen und Kollegen bei meinen Vorträgen, bei meinen Meetings unterstützen und ich wiederum dann auch in Zukunft unterstütze. Das sind so die Sachen, was wir uns für ein zukunftsfähiges Büro vorstellen. Und natürlich ein Chill-out oder Workout-Area. Jetzt, liebe Kolleginnen und Kollegen, werden Sie sich wahrscheinlich denken, Moment einmal, das kenne ich ja alles, alle, also das gibt es schon. Und ich war in, in Unternehmen und Bereichen, wo es das alles schon gibt. Das soll ja schon innovativ und, und großartig sein. Sie haben recht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe versucht, einen Bären aufzubinden. Diese Studie, die ich Ihnen jetzt präsentiert habe, die ist aus 2012. Und mit dem Titel Wie sehen die Büros im Jahr 2020 aus? Und wir sehen aus also meiner Ausgangslage, vieles von dem, was 2012 vielleicht schwer vorstellbar war oder schon vorstellbar wo wir gesagt haben, das betrifft eh nicht mich, das betrifft die anderen, die sind jetzt schon Realität. Zugegebenermaßen aufgrund oder dank oder wegen Corona. Aber die, das Wichtigste ist, wir haben jetzt eine Situation, wo wir uns permanent mit diesen Sachen konfrontiert sind. Also cross-mediales Arbeiten, wann, wo und wie ich will. Permanenter Stress, also als negativer Aspekt natürlich, weil die ständige Unabhängigkeit oder ständige Abhängigkeit und viele andere weitere Sachen mehr. Jetzt wollen wir uns aber tatsächlich auf die Zukunft konzentrieren, nämlich auf das New Work. Und das ist jetzt tatsächlich eine, eine Studie aus dem Jahr 2020, die uns damit da zeigen soll, wie wir unsere Schülerinnen und Schüler vorbereiten wollen. Also wir wollen zuallererst die soziale Interaktionen mitdenken. Wir wollen ähm, aus einem notwendigen Übel, und das ist zurzeit äh, die Corona-Krise, wollen wir etwas Zielführendes machen. Das heißt, immer wenn wir früher, als uns gesagt wurde, wir müssen jetzt mit der Chefin, mit dem Chef, mit den Kolleginnen und Kollegen, müssen wir ein, ein Zoom-Meeting halten oder ein Microsoft Teams-Meeting, dann war das auch ein notwendiges Übel. Jetzt gehört das irgendwie dazu und man macht sich das kurzfristig aus, sagt, hast kurz Zeit, können wir zoomen oder teamsen und dann funktioniert das schon. Und das ist halt dann ein, ein, ein Produkt dessen, was jetzt schon ist und was in Zukunft noch weiter ausgeübt wird. Ich habe erst ähm, vor kurzem so eine, eine, eine Studie über New Work-Studie, die heißt übrigens von Deloitte, äh, die hat auch äh, selber erfahren. Also selbst in diesem klassischen Bürosystem wissen wir derzeit, dass zwischen 50 und 60 Prozent der Plätze äh, über einen Großteil des Jahres nicht besetzt ist. Das hat verschiedene Gründe. Es kann, Krankheit sein, es kann Meetings sein, es kann, also Meetings im Sinne, es wird an einem anderen Arbeitsplatz gearbeitet, es können Dienstreisen sein und, und, und vieles mehr. Es kommt natürlich auch immer auf die Branche an, aber wenn wir jetzt an unseren Lehrerberuf denken, da passiert natürlich auch wenig im Lehrerzimmer, im Lehrerinnenzimmer beispielsweise. In anderen wollen wir natürlich einen Fortschritt beim Individuum Mensch sehen. Wir wollen den Menschen im Vordergrund sehen, mit seinen Bedürfnissen, also dass er auch Freizeit braucht. Und das wird in Zukunft natürlich viel stärker, auch äh, aus gewerkschaftlicher Sicht, in den kollektiven Arbeitsverträgen verankert werden müssen. Wir wollen natürlich einen vernetzten Mitarbeiter, und vernetzte Mitarbeiterin, bei uns Lehrerinnen und Lehrer, der uns natürlich immer sagt, okay, um, was wird von mir erwartet, was kann ich bringen und wie kann ich mich einbringen. Wir wollen eine Flexibilität statt Präsenzkultur. Das zeigen mehrere, mehrere Studien in diesem Bereich. Und das war ja bis vor letztem Jahr. Corona, auch wenn es jetzt schon ewig her scheint, haben wir nicht tatsächlich nicht so lange, es sind ja zwei Jahre. Und bis zu Beginn des letzten Jahres hatte so hat das so gescheint, als ob dann alles wieder in die Normalität zurückkehren würde? Wir sprechen hier auf Teaching Business as Usual. Also, wir werden hier beispielsweise die Schülerinnen und Schüler auf diese Arbeitswelt vorbereiten, also mit Microsoft Teams, mit Lernprogrammen, mit, mit Lernunterstützung, mit digitalen Portfolien, mit Videokonferenzen, mit Wikis etc. etc. etc. Und dann werden wir wieder zu unserem Teaching Business as Usual zurückkehren und werden so wieder unterrichten, wie, wie wir es kennen. Diese Beobachtung könnt ihr ähm, gerne bei euch am Schulstandort beobachten. Bei mir hat sich das nicht bewahrheitet. Also bei mir, ich beobachte noch immer, dass viele Kolleginnen und Kollegen tatsächlich diese Vorteile, das, was sie als positives mitnehmen, auch tatsächlich weiter nutzen. Und Natürlich, diejenigen, die gesagt haben von Anfang an, das interessiert mich nicht. Ich glaube nicht, dass es so kommen wird. Ab von, von völlig völlig unerheblich, was die, was die Evidenzen sagen. Ich glaube, das wird nicht kommen. Dann kann man diesen Kollegen oder die Kollegin sowieso nicht zwingen. und Es ist auch gut, dass er es nicht macht. Ja, weil natürlich wollen wir, dass sich die Kolleginnen und Kollegen wohlfühlen in dem, was sie tun. Natürlich, wenn es eine Notsituation kommt wie vielleicht in Zukunft wieder mit, mit Distance-Learning-Phasen, dann müssen sie es tun. Und wir wollen ähm, das, was wir als Lehrerinnen und Lehrer uns beigebracht wurde, durch Schilfs, Schilfs, etc., wollen wir natürlich auch unseren Schülerinnen und Schülern weitergeben. Und das ist die große Herausforderung, vor der wir jetzt als Lehrerinnen und Lehrer stehen. Wir wollen wenige Unterbrechungen, wir wollen Zeitersparnis, und wir wollen ein konzentriertes Arbeiten. Und wie ihr seht, also das ist ein Konstrukt, ähm, das noch vertiefend untersucht gehört. Also, falls jemand von Ihnen, von euch eine Masterarbeit schreibt oder eine Dissertation schreibt und eine Forschungslücke schließen möchte, ich glaube, das ist ein guter Ansatz. Ich komme wieder zurück zu dem, wo ich will und wann ich will. Natürlich gilt das auch für die Zukunft. Also Das war auch 2012 das Ziel, das ist noch nicht ganz so erreicht und das müssen wir in der Zukunft äh, weiter verstärken. Es gibt aber und es wird immer wieder Kolleginnen und Kollegen, gibt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Büro geben, die sagen, ich möchte das gar nicht, ich möchte im Büro arbeiten. Und die Möglichkeit soll natürlich auch für diese Kolleginnen und Kollegen bieten. Also Der Aspekt der Freiwilligkeit ist laut dieser Studie, der also KMU-Studie kann man nachschlagen, ist es auch in tatsächlich in der Zukunft. Kommen wir zum Begriff 4.0, also jetzt um dieses Büro der Zukunft in Verbindung zu setzen zum Thema, also Office 4.0, ist die vierte industrielle Revolution. Und die vierte industrielle Revolution ähm, ist schon in unseren Schulen teilweise angekommen. Das klingt jetzt vielleicht für Sie... Ähm, Sensationell oder, oder, oder überraschend ist es aber nicht. Also, wir kennen ja diese Sturmplan-Matrix, mit Stundenpläne erstellt, wird auch schon durch maschinelles Lernen und maschinelle Tätigkeiten werden Stundenpläne erstellt. Die Personalplanung äh, wird schon meistens maschinell erstellt. Und da, wo wir noch hinwollen, ist das unterstützende automatisierte Feedbacksystem Da möchte ich jetzt noch mal tiefer drauf eingehen. Also, wie kann ich Office 4.0 in der Schule nutzen. Also jetzt kommen wir zu diesem Punkt des Vortrags, der für Sie als Lehrer und Lehrer in Ihrer Handlungsempfehlungen relevant ist. Nämlich das Maschinenlernen in der Schule. Und dieses Modell ist dreistufig und ähm, beschreibt das intelligente Tutoring-System, das pädagogische Modell und das Lerner- oder Learner-Modul. Und hier haben wir in diesem ITS, mit dem Intelligenten Tutoring System, haben wir, oder ist das Ziel, dass Schritt-für-Schritt-Tutorials Tutor erstellt werden. Die kennen wir bereits, die nutzen wir auch meistens. Ich kenne ganz tolle Kolleginnen und Kollegen an Wiener kaufmännischen Schulen, die arbeiten nur mit Lernvideos, nur mit Schritt-für-Schritt-Anweisungen. Und hier wäre jetzt noch der Schritt zu sagen, okay, wir wollen es individualisiert für jeder Schüler, für jede Schülerin. Also dann, wenn es wirklich individualisiert wird, dann können wir von diesem ersten Schritt von 4.0 sprechen. Also wenn man sagt, okay, wenn es zu kleinkariert ist, jeden Schüler, jede Schülerin ansprechen, und zumindest auf die Klasse. Und wenn das noch immer kleinkariert ist, dann zumindest auf den Schultyp, also Hack und Hasch unterscheiden, wobei das schon ziemlich oberflächlich ist. Der zweite Schritt wäre natürlich das pädagogische Modell. Das wäre dann zu sagen, okay, wir wollen unterscheiden, welche Übungen zu anspruchsvoll sind, welche ähm, vielleicht zu einfach sind. Und dieses Modell, dieses Programm, mit dem wir potenziell arbeiten können, das hilft uns, das zu unterscheiden. Also zu sagen, dieser Schüler, diese Schülerin war in der Vergangenheit ziemlich hinten nach. Also gebe ich ihr jetzt ein einfacheres Beispiel zur Übung. Jemand, der vielleicht schon die Kompetenz Kompetenzen erreicht hat, die gebe ich ein schwereres Beispiel. Wir als Lehrerinnen und Lehrer können das natürlich versuchen, aber bei 150, 200, 250 Schülern ist das fast ein Ding und Möglichkeit. Deswegen gibt es aber ganz tolle Schulbücher schon, die solche Programme anbieten. Dazu komme ich aber etwas später. Und das dritte, der dritte Schritt wäre das Learner-Modell. Das wäre auch zum Beispiel durch den Lehrer oder die Lehrerin oder durch so ein Programm möglich, indem ich sage, okay, ich will wissen, welcher Schüler kann wie viel. Man nennt das, welches hypothetische Wissen hat der Schüler oder die Schülerin. Und anhand dessen, an der Basis dessen, kann ich dann Übungsbeispiele erstellen oder erstellen lassen. Also das ist das Ergebnis einer, einer, einer brandaktuellen Studie, würde ich jetzt mal sagen wie wir das Maschinenlernen in der Schule einsetzen können. Und Sie werden jetzt vielleicht zu Recht sagen, vieles davon ist noch Zukunftsmusik. Dem muss ich ein wenig widersprechen. Also es gibt zum Beispiel, ohne jetzt Werbung zu machen, es gibt äh, ein Unternehmen in, in Salzburg, das ein Schulbuchhersteller ist. Es gibt äh, ein Hersteller in, in, in, in einem Buchverlag in Wien das anbietet, also mit solchen Boxen, da kann man wirklich tatsächlich, also falls Sie äh, wissen möchten, das ich meine, können Sie mir gerne privat schreiben und ich werde Ihnen dann das mitgeben, also ich finde das ganz toll und ich glaube, in diese Richtung wird es gehen, also ich glaube, die Verlage werden in Zukunft nur darauf gehen. Was meine ich konkret? Dass die Übungsbeispiele bereits erstellt sind, dass die Übungsbeispiele automatisiert ausgewertet werden, dass die Übungsbeispiele dann verschiedene Schwierigkeitsstufen haben, je nach hypothetischen Wissenstand der Schülerinnen und Schüler. Also ich beispielsweise arbeite schon in meinem Unterricht aktiv damit. Und das heißt, es ist da, es ist leicht zugänglich, es kostet ein wenig, aber es muss einen Wert sein. Und ich glaube, je weiter etabliert das wird, desto weniger wird es kosten und desto mehr kann man das dann einsetzen. Also dieses Office 4.0 kann wirklich aktiv in den Unterricht einsetzen. Es geht jetzt auch gar nicht darum, dass wir über Zukunftsmusik sprechen, weil ähm, es geht natürlich immer ähm, um das Bewusstsein. Wir wollen den Schülerinnen und Schülern das Bewusstsein schaffen. Wie sieht das Büro der Zukunft aus? Was wissen wir? Was wissen wir nicht? Was hoffen wir uns? Und was befürchten wir? Und wir wollen diese bestehenden Mittel nutzen, die wir haben. Es geht natürlich auch immer um die Benutzerfreundlichkeit. Die Benutzerfreundlichkeit ist immer zu hinterfragen. Je benutzerfreundlicher es ist, desto weniger muss ich mich vielleicht damit auseinandersetzen. Und wie kann ich das in das Schulwesen integrieren? Da gibt es wieder ein mehrstufiges Modell hier als Best Practice. Also zum einen Schritt, wir wollen jetzt von Analoge ins Digital umsetzen. Das kann jeder von Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, sofort erledigen, sofort machen. Er kann das Analoge ins Digital übersetzen. Dann kann, können wir die Technologien integrieren in bestimmte Möglichkeiten. Also statt als, äh, das Lektorat kann ich eine Wörterrechtsprüfung machen, ich kann PowerPoint-Präsentations- und Fringshots machen, ich kann äh, verlinken, einbetten etc. Auch das kann jede von Ihnen und jeder von Ihnen machen. Dann geht es schon um die Um- und Neugestaltung, also das professionelle Nutzen von E-Mails, von Blogbeiträgen, von Feedback und Kommentaren, das ist schon etwas anspruchsvoller. Und der letzte Schritt wäre das Zusammenfassen und Neuerstellen, also das kollaborative Arbeiten. Ich denke jetzt an Abschlussarbeiten, liebe Kolleginnen und Kollegen, die noch immer vielleicht einzeln erstellt werden, auch das kann man schon kollaborativ machen, ja, mit geteilten Word-Dokumenten und so weiter. Vielleicht als ähm, Profis im IT-Bereich wissen Sie das Bereich schon. Und das ist das vierstufige Modell, ähm, das wir nutzen sollten, um das Office 4.0 aktiv in unserem Unterricht einzusetzen. Darüber hinaus geht es natürlich immer größer, schneller und intensiver. Wir wollen aber den Fokus nicht verlieren. Wir wollen natürlich immer ähm, analog zu unserem Bildungsauftrag von berufsbildenden Schulen ähm, unsere Schülerinnen und Schüler auf den Beruf vorbereiten. Und ich beispielsweise mache das mit, mit solchen Programmen, die die Übungen automatisiert auswerten, die den Schülern sofort Feedback geben. Aber natürlich versuche ich auch eine Virtual Reality ähm, in meinen Unterricht zu implementieren, weil es auch ein Teil von 4.0 ist. Und solche Virtual reality bilder wie ich sie da rechts auf dem Kopf habe, die kostet heutzutage schon 20 bis 30 Euro. Also wir reden hier nicht von 200, 300 Euro wo man sagt, okay, das möchte ich nicht für meinen Unterricht nutzen sondern also wir reden hier wirklich von 20, 30 Euro, wo man sie einmalig vielleicht anschafft und dann kann ich den Schülerinnen und Schülern das auf den Kopf setzen und sie können das, also können Virtual Reality-Hardner erleben und können dann Vor- und Nachteile und können reflektieren. Wir wollen natürlich eine Abwechslung in unserem Unterricht und ich hoffe, diese 20 Minuten, die ich Ihnen das jetzt vorgetragen habe, können Ihnen so einen kleinen Anschluss geben, das auszuprobieren. Vielleicht haben Sie etwas mitbekommen, einen kleinen Impuls. Ähm, wie gesagt, Sie müssen jetzt nicht sofort irgendwie zur Reality-Brille kaufen oder Unternehmen kontaktieren. Jeder äh, kreiert diese Abwechslung ein wenig anders und ich bin mir sicher, Sie werden wissen, wie. Ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg in der Erfüllung Ihrer Lernräume und Lernträume und bin mir sicher, dass Sie es das gut umsetzen möchten. Ich bin jetzt äh, gerne für Fragen offen, bitte einfach die Kamera einschalten oder den Ton einschalten besprechen wird. Danke. Vielen Dank, Herr Branditsch, für diese wirklich sehr spannenden Ausführungen. Da kriegt man wirklich Lust zum Arbeiten. Ich habe im Chat im Moment noch keine Frage gefunden. Gibt es vielleicht doch noch jemanden, der gerne den Herrn Branditsch näher befragen möchte? Dann danke ich Frau Steckelmeier für die Einladung. Danke für das Bereitstellen der Fachtagung. Es war ähm, sehr spannend auch für mich und ich bin äh, auch in Zukunft gerne bereit, teilzunehmen und bin als Zuhörer jetzt weiterhin dabei. Danke. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.